Okay, wir haben folgende Aufgabe zu rechnen. Wir sollen bestimmen, ab wann, also wie lange ein Mensch sich in einem 20 Quadrat äh, Kubikmeter großen Raum aufhalten kann, wenn äh, Erstickungsgefahr besteht, ab einer Volumenkonzentration von CO2 von 5%. Das heißt, ähm, wie lange es dauert, bis ein Mensch ähm, einen Kubikmeter CO2 in einem komplett CO2-freien Raum erzeugt hat. Ein Mensch äh, produziert in... 10 Minuten 5 Gramm CO2 und nimmt in derselben Zeit ungefähr dasselbe Volumen an Sauerstoff auf. Die Voraussetzungen sind eine Temperatur von 15 Grad Celsius und das sind, ungefähr 200, das sind genau 288,15 Kelvin und ein Druck von 1013 Millibar. Das heißt, das erste was wir machen ist, wir berechnen uns welches Volumen wir halt pro 10 Minuten an CO2 erzeugen in diesem Raum. Das heißt, wir nehmen die Gleichung P mal V ist gleich N mal R mal T. Wir stellen die nach V um. Also N mal R mal T geteilt durch P. Wir ersetzen N, weil wie wir wissen, ist N gleich Masse durch molare Masse. Das ersetzen wir da. So also haben wir hier stehen, unsere Masse mal R mal T geteilt durch die molare Masse mal den Druck. In die Gleichung setzen wir jetzt ein. Das heißt, unsere Masse sind die 5 Gramm, die in den 10 Minuten entstehen. Für R setze ich 0,08314 ein. Damit bekomme ich nachher mein Ergebnis in Kubikmetern, also mein Volumen in Kubikmetern. Temperatur sind 288,15 Kelvin die molare Masse von CO2 ist ungefähr 44 Gramm pro Mol und der Druck sind halt 1013 Millibar dementsprechend kriegen wir hier unten ein Volumen von 0,002687 Kubikmetern raus und jetzt machen wir nur noch einen einfachen Dreisatz wir sagen wenn 0,00 2687 8, 7 Kubikmeter CO2 in 10 Minuten entstehen. Wie viel entstehen dann? Also, wie lange dauert es dann, bis ein Kubikmeter CO2 entstanden ist? Das sind x Minuten. Und naja, das sind dann 3721,5 Minuten ungefähr was umgerechnet 62,03 Stunden entspricht. Das ist die Lösung. Ein Mensch kann sich maximal 62,03 Stunden in einem Raum aufhalten, der komplett, also in einem 20 Kubikmeter großen Raum aufhalten, der komplett frei von CO2 ist.